Ja Leute, es geht wieder los. YCS Time. Ich habe mein Deck hier und ich würde sagen, wir fahren direkt los. Endlich angekommen und diesmal mache ich nicht immer so, denn beim letzten YCS Vlog, da habe ich immer gesagt, so wir sind hier. Mal gucken, wie ich das durchhalte. Wir sind endlich angekommen. Teil der YouTube Area, dort hinten ist noch mehr, das zeige ich euch gleich natürlich. Und wir gehen jetzt einfach mal los in die Halle, denn hier gibt es viel zu sehen. Wir haben unter anderem eben hier Kartenlehnen natürlich, wie immer, wir haben Price Wall und so, aber das zeige ich euch jetzt mal im Detail. Wie gesagt, hier gibt es einige Shops. Hier kann man alles holen, was man möchte. Die Karten, die eben noch fehlen für dein Deck. Oder auch, wenn du willst, natürlich Karten verkaufen. Vielleicht zum Ende des Events oder halt vorher, falls man noch ein bisschen Geld braucht. Und hier drüben hier gleich sehen wir dann die Price Wall. Bei der Price Wall kann man eben sich die Sachen abholen, die man gewonnen hat. Denn wenn man zum Beispiel Public Events spielt, kriegt man sogenannte Chips. Und die kann man eben dann einsetzen, um irgendwelche Sachen zu gewinnen. Sei es zum Beispiel, äh, abzuholen besser gesagt, sei es eine Giant Card, sei es Matten, sei es Hüllen, sei es alles. Ich würde sagen, das zeigen wir nochmal im Close-Up. Und dann gehen wir weiter zur Halle. Natürlich darf ein Blue-Eyes nicht fehlen, aber nicht nur ein Blue-Eyes. Nein, wir haben hier noch viel mehr Giant-Cards. Ihr seht es hier, richtig coole Giant-Cards, richtig nett. Und da hinten geht einer schon. Oh nein. Das war, glaube ich, speed -Dool. Eine Karte geht schon weg und wir sehen hier noch Hellen-Signal. giant -Cards, immer geil. Ich wünschte, ich hätte den schwarzen Rosendrachen, aber leider habe ich das nicht. Was soll ich hier sagen? Main Event, genau das ist es, denn dort wird alles organisiert. Bisher, heute ist Freitag, ähm, sind 2200 noch was Spieler angekündigt. Ob am Ende so viele da sein werden, werden wir morgen erfahren. Aber hier wird das Ganze registriert, falls man noch Fragen hat oder ähnliches. Und dort an der Seite sieht man so ein bisschen, dort kann man sich dann eben für Public Events anmelden. Wollen wir natürlich nicht, denn wir wollen am Main Event teilnehmen. Und wir gucken uns jetzt natürlich noch den Rest der Halle an. Dort drüben weiß ich, wird noch 3 vs. 3 gespielt. Und heute wird ja wie gesagt 3 vs. 3 und. Gold-Format, wie so ein Time-Wizard-Format gespielt. Und ja, lass mal die Leute auschecken. Natürlich wird hier auch fleißig getradet. Wichtig, wichtig. Und wen haben wir denn da? <lacht> oh was ist das denn? Bro, was soll ich sagen? Ich, ich, hab, äh, ich kann niemand in die Kamera richtig gucken. Was, was soll ich jetzt sagen? Ja, was darf nicht fehlen? Genau, Essen. Denn ein Riesenproblem ist Essen. Und ich gebe zu, ich habe es auch fast verbockt. Denn ich habe noch heute extra Brötchen gekauft, dass ich morgen was habe. Weil... Ja, Verpflegung ist mega wichtig, wenn man halt mehrere Stunden spielt. plus 3, 3 haben wir natürlich gerade verpasst, aber vielleicht gibt es noch eine Runde. Dann können wir jetzt schon gucken, wie die spielen. Und dort hinten habe ich was gespottet. Das will ich euch auf keinen Fall entgehen lassen. Ja. Wir kennen uns? Ja. Wir haben unsere so Spiele getroffen? Leider ja. Wow. Und ist dir was aufgefallen? Nein. Dir fehlt vielleicht etwas? Mir? Ja. Nein. Ich habe dir Würfel geklaut. Ja, ach so! <lacht> Aber ich habe ein Hotelzimmer für alle Wenn wir es morgen sehen, kriegst du wieder. Okay, okay. okay, Perfekt. Ja, klar. Ist auf Band. Hier ist es, was ich euch zeigen wollte. Dragon Duel. Ja, Dragon Duel existiert noch. Und das ist quasi Yu-Gi-Oh! für die Kleinen. Denn es wäre ein bisschen unfair, wenn jetzt irgendwie ein Achtjähriger am Main Event teilnehmen würde. Deswegen gibt es extra Dragon Duel YCS. Und dort wird auch ziemlich getryhardet. Vielleicht kriegen wir morgen einen kleinen Einblick aber das kann ich leider nicht garantieren. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen. Dragon 0 gibt es noch, wird gefördert. Der Nachwuchs ist vor allen Dingen wichtig. Und vielleicht sehen wir noch ein paar den einen oder anderen. Wir gehen jetzt erstmal zur YouTube-Area, denn die wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Ja, auf dem Weg zur YouTube-Area sehen wir hier etwas, und zwar die Live-Stage. Hier wird das Feature-Match stattfinden. Wir haben ebenfalls hier ein paar Stühle. Ich weiß nicht, ob man den Bild gerade sieht. Und hier eben das Feature-Match himself. Weiter gesagt, da geht's weiter, denn dort ist dann eben sind die Kommentatoren zwei, ich weiß, dass Lea und Sebastian auf jeden Fall auch dabei sind. Und ganz dort hinten, dort werden dann immer Clips gedreht, denn es gibt ja immer im Stream so Zwischeneinblendungen, zwischen Spiele, Zwischen Filmen oder so und dort wird das Ganze eben aufgenommen. Ich muss sagen, es sieht sehr professionell aus, sieht fast aus wie so ein Tonstudio, äh, bzw. so Fotostudio. Hier über Lampen und so, finde ich mega cool. Lampen allgemein ist immer wichtig, denn ja, wenn es nicht ausgeleuchtet ist, sieht man einfach nichts. Und natürlich auch guter Ton ist wichtig. Ähm, das wird eben hier stattfinden. Ihr seht, alles groß aufgebaut. Mega Fläche, finde ich gut. denn Deiner Livestream ist wichtig. Amerika, nimm dir mal ein Beispiel. Wenn man von Teufel redet. Sebastian und Leo in Action hier beim Videodreh. Leo, immer ein gutes Gesicht. Natürlich wird als vorbereitet für eben den Interview. Habe ja gesagt, ist eben für ein Stream zwischendrin. Wir sind hier mal hinter der Kulisse und sehen eben das Ganze, wie das abstandfindet. Sucht dir mal eine andere Perspektive. Hier ist die vielversprechende Public Events Area und wir sehen dort hinten Sündenböcke. Es gibt einfach Mini-Giant Cards von den Sündenböcken und die sehen ziemlich, ziemlich nice aus. Ähm, direkt daneben dann hier Sehen wir hier, dass wir hier zum einen Duel Links haben und dort hinten links in der Ecke sehen wir schon die YouTube-Area und wir sehen hier rechts die Judge Area bzw. QA. Hier kann man eben die Headshots fragen, welche Fragen man so hat. Funktioniert das, wie es geht, oder eben nicht? Und wenn man jetzt hier nochmal rüber zwingt, damit ihr so ein bisschen Einblick der Halle bekommt, hier sehen wir eben einfach die YouTube-Area. Äh, Entschuldigung, das ist äh, Feature Match Area und eben Kommentatoren. Und auf der anderen Seite eben hier. Die YouTube-Area, die ziemlich abgelegen ist, was ich eigentlich ziemlich gut finde, weil hier es etwas ruhiger ist. Ihr merkt es von Ton vielleicht. Es ist einfach deutlich ruhiger hier und hier kann man den in Ruhe aufnehmen. Und ich habe vorhin schon das Thema Licht angesprochen. Direkt dort drüber ist eine Lichtquelle, was perfekt ist, weil das ganz gut ist. Ist cool. finde aber schade, dass es quasi schwarz ist. Ist auch wie in Amerika, aber ist, denke ich, ganz nett. Hier wird eher getauscht und getestet. Und hier sehen wir nochmal einen Riesen-Banner. Und dann sind wir hier auch schon wieder am Eingang. Und ihr seht es hier schon, da sagt Seto Kaiba, auf Wiedersehen. Und das ist der Rundblick eben von dieser Halle. Hier haben wir es endlich geschafft. 3 vs. 3 ist in der finalen Runde. Das bedeutet, hier wird sich entscheiden, wer dieses 3 vs. 3 Event gewinnt. Das 3 v 3 konzept ist folgendes, immer 3 gegen 3, ist ja irgendwie logisch. Und wenn zwei Spieler gewonnen haben, ihr Match, dann hat eben das ganze Team gewonnen. Natürlich gibt es auch ein Unentschieden theoretisch. Ja, das ist das Konzept, finde ich ziemlich cool. In Amerika gibt es dazu sogar YCS, hier leider noch nicht, vielleicht kommt das Ganze. Ähm, ja, mega nice, Feiere ich übelst. Leider muss man hierfür sehr, sehr früh kommen, weil das Start natürlich pünktlich, weil man will hier genug Runden haben. Ist aber nice, ist auch eine gute Vorbereitung eben für die YCS, die dann natürlich morgen stattfindet. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Typen, der nicht in die Kamera gucken will. Alex. <lacht> Weiß jetzt London, warst du dabei? Jetzt musst du auch einen Vlog. Tut mir leid. Nein, Da will man einfach essen gehen in der Stadt. Und dann ist einfach hier so eine Art Festival bzw. Konzert. Mega geil, mega cool. Ich würde sagen, jetzt wird was Leckeres gegessen. Da will man einen Sprite bestellen, kriegt 7up. 0,2. Ja, moin. So, Essen ist endlich da. Wir haben hier Indisch, wir haben hier aber auch noch zwei Leute. Einmal den Erin und einmal den Muri. Äh, ich habe gehört, du hast noch nie in das Spiel. Nee, tatsächlich noch nicht. Also, das wird äh, gleich eine witzige Erfahrung. Ich hatte vorhin irgendwie so, so eine kleine Soße mit Dumplings, Dumplings bekommen. Das war ultra scharf. Also, mal gucken, wie das andere jetzt schmeckt. Okay, dann guten Hunger. Danke dir. Ja, nach einem guten Essen gehört sich erstmal noch ein paar Testhände zu spielen. Ja, Leute, ich habe noch nicht gesagt, was ich spiele. Ich spiele Tier Elements, aber nicht nur einfach Tier Elements so, sondern ich spiele ein paar Handtraps und ich spiele Mass Change für Dark Law. Ja. Das ist mein Deck. Ähm, mal gucken, wie es morgen performen wird. Ich werde auf jeden Fall berichten. Testen läuft auf jeden Fall. Ich denke mal, ich bin gut vorbereitet und dann werden wir morgen mal sehen, wie es laufen wird. Ich verabschiede mich für heute, aber morgen geht's weiter, beziehungsweise für euch nach dem Schnitt. Ja Leute, was soll ich sagen? Eigentlich bin ich immer der Pünktliche, aber ich bin fast zu spät schon. Ähm, In der Viertelstunde geht es los. Deswegen ist auch kein Gimbel und nichts. Ähm, schnell hergefahren, fast zu spät gekommen. Ich würde sagen, ich komme auf jeden Fall noch pünktlich. Halle ist jetzt gleich da. Ich bin gerade bei Halle 12 von 9, aber knappes Ding noch. Ähm, ja, okay, okay. <lacht> Sieht man das überhaupt? Es ist ja so viel. Was ist da denn los? Na ja, gut. Und ich dachte, dass ich schon äh, zu spät komme. Dann komme ich pünktlich. Ich melde mich, wenn ich wieder Ruhe habe und alles aufgebaut ist. Vielleicht erst nach der ersten Runde. Endlich sicher drin. Gibt es Taschenkontrollen? Sicher ist sicher. Und die Halle ist schon mega voll. Wir wollen mal gucken, wo unser Pairing ist, wo unser Platz ist. Alles ist auf jeden Fall proppeln voll. Mal gucken, wie lange es dauert, bis alle drin sind und ob wir pünktlich anfangen können. Ich vermute mal nicht, weil es ist echt noch eine lange Schlange. Und auch Sie sind fast zu spät. Was sagen Sie dazu? Pünktlich. Pünktlich? Wo das denn? Wir müssen schon <lacht> noch kaufen, noch einmüllen, aber es ist gut. Damit niemand sagen kann, ich habe ihn dir nicht gegeben. Limitierter Junk magician Würfel. Yay! Yeah! Once again, thank you for being here. There are 2185 dollars at this event. That's a record for a normal That's it. Please First round of now. Enjoy. Runde 1 ist vorbei. Ich habe gewonnen, auch wenn das nicht so einfach war, ich habe gegen Exosister gespielt, mein Hass Matchup, was ich auf jeden Fall nicht haben möchte. Und ich aktiviere meine erste Karte. Danke. It's time on the run. Timeout, aber ich aktiviere meine erste Karte. Was aktiviert er? Shifter. Ich denke mir so, oh mein Gott. Erstmal konnte ich nicht mehr gewinnen. Er liegt auf Vollboard und die Karte mich sogar nächsten Zug. Zweite Runde dann, ähm, ja habe ich angefangen und Dark Lord hat übelst das Game carried, hat ihn die Headtraps rausgenommen und dann hatte ich halt zu viel. Und Game 3 ähm, ja er hat voll in die Büro gespielt. Er fängt an, baut Full Board auf, echt gutes Board. Er hätte verloren, aber Nibiru regelt dann halt. Von daher Nibiru-Game. Das war Runde 1 und ja, die erste Runde ist ja, ja. vorbei. Mal sehen, wie die Runde 2 wird. Ja Leute, woran hat's gelegen? <lacht> ähm, verloren gegen Sprite, Würfel verloren. Ist okay, ist trotzdem winnable. Aber, äh, Game 1 war so ein bisschen grindy. Okay, der Würfel hat letztendlich dann das doch entschieden, weil er hatte gute Hand, er auch. Äh, haben noch ein bisschen gegrindet, okay. Zweites Game. Ich fange an, Spiel so, dass ich um Nibiru rumspielen kann, aber halt mein Board natürlich trotzdem schlechter ist, also ich habe mit äh, Time Thief gehandelt und so. Ja, was macht er natürlich? Nibiru. Okay, all fine. Setze drei Karten, denke mir so, naja, das geht auch. Dann, Normal Summit er. geht einfach in ein Monster mit seinem Nibiru, crasht in ein Monster bei mir rein, und zwar den Redoor. Und dann... <lacht> Battleface Evilie, ja, Token muss bleiben natürlich und dann war es sogar ziemlich grindy, weil er irgendwie ATK-technisch nicht drüber kam, aber gewonnen wenigstens, gewonnen? Ja Mann. Ja, gewonnen. Ist sehr gut. gewonnen! Ähm, ja und dementsprechend, ja ne, Eveline. nette Gürte, vor allen Dingen in den Biro-Token, aber was soll man machen, 1-1 ist okay, war ein netter Gegner, hat sehr Spaß gemacht und von daher ab in die nächste Runde, hier nochmal ein kleiner Einblick, es ist unglaublich voll, Übrigens, wir sind über 2000 Spieler, ich glaube 2180, also ziemlich krass, ziemlich krass. Große YCS, den anderen habe ich schon gesehen, aber den werdet ihr sicher auch noch sehen. Bis gleich, oder nachher, ja für euch ist es immer gleich. Für mich ist es halt viel, viel später. Also, Runde 3 auch vorbei, ich habe gegen Mattemech gespielt und das war mein Endboard. Er hat mir noch Feather Duster gegeben, ich hatte das Set, äh, diese drei Karten und habe ihn dann halt eben angechained auf Lil äh, auf... Lili jetzt natürlich weg ist, ähm, haben ihm das Feld gegeben. Das ist halt eine Interruption. Darklord, Matte Mächcher komplett zerstört. Sie kann bouncen durch äh, Redraw, Könnte nicht getargetet werden, absolut gut. Und ja, das war Game 2. Game 1 ging richtig, richtig lang. Und wir haben richtig hart gegrindet. Und gleich kommt wieder Timeout. Aber ich habe sein Afromax, der nicht zerstört werden kann, hiermit geoutet. Wichtige Karte, richtig, dass ich sie gespielt habe. Sehr gut. Damit stehe ich 2-1. Und ja, Runde ist vorbei. Und für euch geht's in die nächste. Oh oh, ganz dringend. Ich habe von Redur den Gegner das genommen. Ich muss ihn dringend wiedergeben. Es geht ein Game loss, weil er zu wenig Karten spielt. Schnell, schnell zur Main Station. und irgendwie den kriegen, dass er die wieder kriegt. Schnell, schnell. Oi, oi, oi. Frisur sitzt auch nicht mehr so. Karte ist abgegeben bei Judge, die rufen ihn jetzt gleich aus, damit er die Karte wieder kriegt. Weil das war wirklich ärgerlich. Ist mir auch einmal passiert, dass mein Gegner eine Karte eingesteckt hat und ich dafür ein Game Loss bekommen habe. Das fällt natürlich nur auf beim Deckcheck oder so, aber es ist halt ziemlich ärgerlich vor allen dingen es war parallel exit halt die karte ich weiß nicht ob er zwei oder drei spielt wenn er nur zwei spielt wäre es ziemlich übel auf jeden fall deswegen gleich kommt der call er wird rausgerufen und zur not machen sie es so sie haben ja die pairings und gehen einfach zum nächsten table wo eben dann der ist dann geben sie ihn bevor das da dasteht kurz schon mal stress jetzt zur ruhe kommen nächste runde geht ja bald weiter geht ziemlich flott die haben jetzt so gemacht das bei 15 Minuten Cut ist, heißt, wer bis dorthin sein Ergebnis online noch nicht eingetragen hat, der kriegt automatisch Game Loss. und zwar beide, also nicht nur du, sondern auch dein Gegner. Beide kriegen Game Loss, was halt krass ist, aber was ihm hilft, dieses Turnier halt schneller rumzukriegen, beziehungsweise damit es schneller weitergehen kann, denn in der ersten Runde hatten wir einfach über einer Stunde ja, Time Extension. Bedeutet also, wir haben über eine Stunde gewartet, bis es in die nächste Runde geht. Das wird dadurch natürlich verhindert. Ja, online ist praktisch, aber nicht jeder kann damit eben umgehen. Von daher gute Maßnahme jetzt, dass man bei 15 Minuten Cut macht. Also nächste Runde. Runde 3 ist jetzt ja vorbei. Theoretisch kann man, glaube ich, zu 3 noch toppen. Wo der Time Break ist ziemlich schlecht. Bedeutet also, toppen ist quasi möglich, weil du kannst zu 3 vielleicht mit einem guten Time Break reinkommen. Die haben alle halt einen schlechten Time Break. Bedeutet also Public Events. Alle gehen jetzt zu Public Events, melden sich an, eben um Punkte zu sammeln, eben um bei der Pricewalk Preise abzuholen. Dementsprechend wird es hier immer voller und voller. Natürlich vor allen Dingen, Runde pro Runde immer mehr. Ey, ja, ihr seht schon, ist echt viel. Hier war in Runde 1 noch nichts. Jetzt hier halt voll. Alle schreiben ihre Decklisten. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Ja, guck mal, wie ich gefunden habe. Den lieben Utopia. Ja, nächste Runde, ähm nicht ganz erfreulich, äh, unentschieden. Ja, wir sind ins Timeout gekommen. Ich habe gegen Rika gespielt. Kann ich auch mal gegen normale Decks spielen? Äh, ich habe gegen Rika gespielt. Erstes Spiel ähm, hat er gewonnen wegen Rivalität. Die Rivalität ist eine gute Karte, definitiv. Dementsprechend leider verloren. Dann Game 2 halt gekommen. Und ja, Nibiru kam dann doch ziemlich gut. Nibiru hat sein ganzes Feld genommen. Ich hatte noch einen Redur und einen Nibiru. Und dann sind wir äh, ins Timeout gekommen. Rivalität wurde wieder geflippt, aber er hatte kein Feld mehr aufgrund Nibiru. Ähm, und Redur hatte noch den. Äh, hatte sogar im Permanent von Gegner gezogen. Das bedeutet, ich konnte mit Redur seinen Token outen. Ja, ein bisschen broken, ich weiß. Ja, und dann mit Nibiru halt angreifen. Und dann hatte ich halt 3000 Lebenspunkte mehr. Ne, sogar mehr. Ich hatte 4000 Lebenspunkte mehr. Aber ich glaube, das Duell wäre am Ende eh an mich gegangen. Aber natürlich wäre es so oder so dann unentschieden. Ist immer schade, wenn es wegen Time Bandit wird. Aber was will man machen, Rika braucht halt wirklich lange für ihre Kombo. Muss auch zugeben, das einfach nochmal habe ich natürlich nachgelesen. Aber ich denke mal am Ende 1 zu 1. Entweder können jetzt beide zufrieden sein oder beide eben nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir machen weiter und gehen in die nächste Runde. Das war eine Runde, die nicht so angenehm war. Mein Gegner hat kein Wort geredet. Um genau zu sein, hat er nicht... Ein also ich habe den Würfelwurf gewonnen. Ich habe halt gespielt, full Combo durch und mein Gegner hat einfach nicht ein Wort gesagt. Immer nur so, pff, pff. Ähm, ja, sein erstes Wort war dann, als er seine erste Karte aktiviert hat. Das ist ein bisschen crazy, ähm, sehr getryhardet, äh, war daher, ja, nicht so harmonisch, nenne ich es einfach mal. Aber ey, 2:0 am Ende gewonnen, weil er mit Runic Sprite, denn er hat Runic Sprite gespielt, konnte er halt nie in die Battleface gehen und konnte halt nie die Monster clearen und so hat es am Ende ausgereicht. Und was sehr überraschend ist, ich habe bisher noch gegen keinen deutschen Spieler, bisher alle Nationalitäten dabei. Ich meine, das ist nicht schlimm, man kann sich auf Englisch unterhalten, aber ist schon interessant. Also hier sind sehr, sehr viele Deutsche und ja, bisher noch gegen keinen gespielt. Aber vielleicht nächste Runde. Die nächste Runde ist vorbei Nein, ich wollte ich etwas zeigen, aber ihr seht es nicht. Noch sechs Minuten. Ich habe diesmal endlich Zeit, wirklich hier ein bisschen äh, zu Pause zu machen und einfach ein bisschen luft so und ich glaube ich gehe mal raus für die luft holen die luft ist echt nicht so gut hier drin ähm, ja wieder nicht gegen meter sondern gegen mathe mech gespielt ja ähm, er hat erstes game aber gebrickt der wird luft gewonnen dadurch habe ich dann gewonnen eben dementsprechend zweites spiel ähm, ging hin und her ich hatte gut was aber ähm, er hat mich dann otk mit talker und jammer er ja, war ja klar ist der matte ist halt so und das dritte game dann ähm, habe ich angefangen und ja was soll ich sagen? Äh, ich hatte gar nicht so gut, ich hatte nur Rhino, die wurde dann im Permanent und dann konnte ich halt passen, aber mit Trap, Trap und Nibiru, ich wusste, er hat mich eh nicht. Ähm, ja, er macht zusammen. Summon, ich mach Hafnis, äh, treff alles und äh, ich treffe zwei Namen, fange an zu spielen, hab dann ja noch die Falle, Nigier was, hab noch was, Draguspe hier und ja, das war zu viel, er gibt einfach ab, ich kann spielen. Und ja, ist halt Game gewesen. Naja, das äh, war's von dieser Runde. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit und ich werde für euch jetzt ein paar Aufnahmen machen mit dem Gimbal, denn die Halle ist voll, morgen wird sie nicht so voll sein, dementsprechend jetzt Gimbal Time. Hast du diesmal mehr zu sagen? Moment, Moment, ja. Was, ja. Was willst du denn hören? Okay, äh, gut. nicht in welcher Runde ich sind und ich glaube, ich habe eine Runde vergessen zu erzählen, aber ist ja nicht so schlimm. Ähm, ich stehe jetzt zu zwei Lost, ein Draw, bedeutet also, wenn ich jetzt verliere, bin ich raus. Ich weiß gar nicht, ob ich spielen will oder nicht, obwohl das Spiel hat eben ziemlich Spaß gemacht. Ich habe gegen Tier Elements gespielt, war ziemlich spannend, hat ziemlich lang gedauert und ja, am Ende verloren, schade, aber ähm, Gegner hatte Droplet, um mein Dweller zu negaten und habe dann selber ein Dweller abgekommen. Ich glaube, verdient dann verloren am Ende, aber so ist das Ganze. Mal gucken, wie die nächste Runde läuft. Ich spiele auf jeden Fall die nächste Runde noch. Und mal gucken einfach. Day 2 oder nicht. Einfach mal gucken. Hier wieder ein Schnitt. Ich wieder später. Ciao. 5, 1, 2. Ja, Leute. Wir sind immer noch an Bubble. 5 Wins, 1 Draw, 2 Lost. Äh, wenn ich alles gewinne, bin ich safe tops. Aber ein bisschen schwierig. Heute äh, wird noch eine Runde gespielt. Mal gucken, was mein Gegner war. Eben mein Gegner. Spielt 60 Karten. Und ich habe angefangen, habe Bord hingelegt. Er fängt an, Normal Summon to Pass tiger Ich denk mir, was spielt der? Ähm, ja, hab dann, er hat dann aufgegeben sofort, also da kam halt nichts mehr eigentlich wirklich. Und dann Game 2, er macht was, ich mach Effect Rail oder, oder Imp, ich weiß nicht ganz vom Bein. Und er macht quasi wieder Pass und dann greife ich an, konnte ihn nicht killen aber, weil ich auch nicht so gut hatte, er war dran, macht irgendwie ein bisschen was, bringt nichts, ich bin dran und dann gibt er auch auf. Und dann frage ich, was spielst du eigentlich? Antwort, ich ja, spiel FTK. So, okay, und wie jetzt FTK? Ja, wenn ich Whaler oder permanent fresse, dann verliere ich. So, Leute, da seht ihr mal vier Wins. da steht ja wahrscheinlich auch 4 zu 1-2. Einfach nur wegen FTK, weil der Gegner kein wailer im Impermanence hatte. Und jetzt trifft er auf einen und ich schmeiß ihn aus dem Turnier. Naja, so ist das Ganze. Ab in die letzte Runde. Mal sehen, ob ich dann der 2-Safe komme oder nicht. Müssen wir mal sehen. Also, alles Zurück im Hotel, ich bin komplett durch, meine Haare sind auch durch, Die, seht ihr, ey, was ist, ich bin wirklich komplett fertig, das Schlimmste, eigentlich Gute, ich bin Tag 2, bedeutet also, ich muss wieder früh aufstehen, ich, um 9 Uhr geht's los, heißt ich muss früher in der Halle sein. Oh mein Gott, äh, wird heftig, aber ey, Day 2 ist ziemlich cool. Ich habe äh, 19 Punkte, was ziemlich gut ist, wenn ich jetzt die letzten drei Spiele gewinne. Bin ich tops, wenn nicht, dann nicht. Also sobald ich einen Unentschieden oder einen Lost kriege, bin ich halt raus. Ist okay, ist denke ich mal eine sehr gute Leistung, kann damit zufrieden sein. Ja Leute, also für euch wieder nur ein Schnitt und für mich bis morgen. Guten Morgen, beziehungsweise für euch nach dem Schnitt. Ähm, wir sind durch die Taschenkontrolle durch es ist jetzt noch 20 minuten bis die runde beginnt ihr seht heute ist es deutlich deutlich leerer liegt natürlich auch daran dass tag 2 nur 256 spieler ich, sein dürfen beziehungsweise alle die eben 18 punkte plus haben also nicht so viel viele sind natürlich raus und jetzt verlieren oder eben sogar ein jogging wie bei mir aber ich bin gespannt ist halt deutlich entspannter und die Luft hier ist wirklich auch viel, viel besser. Aber das Ganze wird sich füllen, denn Public Events gibt es natürlich heute. Es gibt heute Giant Card zu gewinnen ähm, und Ähnliches. Es gibt eine Mega-Regional, also es gibt genug hier zu tun, auch wenn man aus dem Main Event eben raus ist. Aus der Traum! Ja, ich habe verloren, mein Gegner war ultra-sympathisch, übrigens, cooles Banner, ähm, war ultra-sympathisch. Er hat 60 Karten aufgespielt mit Therians, Adventure, Rika, Sunwolf, äh, wie heißt ich, Wolf. Das ist kein Wolf drin, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, ja, ist Haufen gewesen, aber, er äh, war ganz gut, weil, <lacht> erstes Game, er hat gemisplayt, er war ein bisschen müde noch, ich auch auf jeden Fall, er äh, habe ich easy gewonnen, hat Würfwurf gewonnen, deswegen easy, zweites Game, hat er angefangen natürlich, er hat mich, ich hatte gar keine Interruption, er legt mir full Bord hin, Gar keine Chance, das war's. Ich habe versucht noch durchzuspielen, hat nicht geklappt. Dann äh, Game 3, ich so, boah, ich habe gute Hand, ich habe auch Mass Change, das ist GG gegen ihn. Ich lege alles hin mit 11, Merli, Lead, Mass Change. Ja, was krieg ich natürlich? Nibiru. Bei 60-Karten-Deck, fair enough, würde ich sagen. Ich hatte selber auch noch Nibiru auf der Hand. Dementsprechend war meine Option halt, er macht Full Board und ich Nibiru ihn und dann bin ich nochmal dran und spiel dann. Aber die erste Karte, die er aktiviert, ist einfach Adventure Token Engine. Schlecht, würde ich sagen. Nibiru, also, ähm, ja, er sucht sich natürlich auch Greif, also von daher war das dann halt gelaufen. Aber ey, ey, ich, <lacht> ich bin so ein kleiner Sadist. Ich habe ihn richtig zittern lassen. Bin nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr. Und ähm, er hat wirklich gespielt, gespielt, gespielt, gespielt, gespielt. Er hat sich einen abgehastet. Äh, erstmal Respekt an ihn, dass er das so clean und schnell gespielt, weil er kann ja theoretisch sich Lebenspunkte geben und könnte darüber gewinnen. Aber er wollte über Battleface gewinnen. Also finde ich ziemlich korrekt. Und ich wusste halt, als er Greif auf dem Feld war, ich habe verloren. Aber ich habe ihn halt einfach weitermachen lassen. Erstmal noch so eine Minute spielen lassen, bis ich ihn dann erlöst habe. Ich habe gesagt so, okay, ey hier, ich aktiviere die Bio, Er so also greift, ich aktiviere die Bio, Ich hat nämlich zwei auf der Hand. Ich so, ja, GG und er so, boah, ich so, ja, sorry, ich wollte dich noch ein bisschen zappeln lassen. Äh, ja, wollen wir, super sympathischer Typ. Ähm, ich hoffe, der Top wirklich, wäre ziemlich cool. Ähm, nice Runde. Ja, Main Event, ich spiele jetzt noch die letzten zwei Runden auf jeden Fall durch. Äh, warum nicht? Wenn ich schon Tag 2 bin, dann kann er auch wenigstens spielen. Ähm, ja, dementsprechend kriegen wir ein Update von zwei Runden. Und dann ist auch Main Event die Vorrunde vorbei. Und dann ist Top Cut. Äh, da kommen wir natürlich auch vorbei. Nicht als Spieler, sondern eben dann als Zuschauer. Ich werde auf jeden Fall filmen. Ich werde den Top Cut filmen und ja. Schnitt! Wie zu erwarten. Freilos! yeah, Ja. Man kann nicht mehr toppen, also droppen die meisten raus. Äh, ja, und mir geht es nicht nur so, sondern. Mir auch. <lacht> ja. <lacht> Ihm genauso. Und ja, er hat gesagt, wollen wir eine Runde spielen? Ich denke mal, wir haben noch genug Zeit bis zur nächsten Runde. 30 Minuten. Ja, eben. Deswegen spielen wir jetzt noch eine Runde. Also. Letzte Runde ist dann, Inhalt so keine Ahnung, 30, 40 Minuten, bis dann. Also, Vorrunden sind vorbei. Letzte Runde, kurz und knackig, mein Gegner kam nicht. Jack Quincy wollte nicht spielen gegen mich, ist okay. Ähm, wir sehen hier schon, das alles hier ist Vorbereitung für den Top-Cut. Top-64 wird hier gespielt. Letztes Spiel ist gerade vorbei gekommen. Viele hoffen noch, weil zu drei ist man nicht safe drin, nur eventuell. Aber viele sind halt schon sicher, viele nicht. Und wieder, das ist das Ganze hier, ich kann es mal zeigen. Ist halt wirklich so eine Art abgesperrter Bereich. Ist halt ziemlich nice, weil man hier dann in Ruhe spielen kann und die Judges halt dann genug Platz haben, dass man dann hier eben spielen kann. Ja, ist nice. Ich wollte das einmal zeigen, natürlich wenn es leer ist. Ich zeige es auch nochmal, wenn es voll ist, wenn alle spielen, aber dann kann ich natürlich nur von außerhalb, weil man will die Leute nicht stören, weil die konzentrieren sich und die sind auch durch. Ihr wisst noch, ich war mega durch nach Runde 9 und jetzt ist Runde 12, ist Runde 13 für die. Die haben wenig Schlaf gehabt, die sind völlig durch. Ja, da brauchen die auf jeden Fall Ruhe, dass sie wirklich kein Missplay machen. Also, wir gucken mal, wie der Top-Cut wird. Bis dann. Letzte strategische Vorbereitung hier. Judges besprechen sich. Wer hat hier welchen Tisch? Wer hat hier welchen Floor? Man könnte was wissen, es ist eine taktische Besprechung. Nein, auch so natürlich abgeklärt werden, wer wofür zuständig ist, weil es natürlich wichtig. Top-Cut und hier können Entscheidungen halt für Sieg und Niederlage entscheiden. Und wir sehen hier natürlich Top-Cut, die Leute sitzen hier schon. Angespannt, es geht gleich los, da kommt der Call und deswegen lasse ich ihn mal reden und wir melden uns später. Der Vlog geht gegen Ende hin, aber auf der YCS in London habe ich viele Leute vorgestellt, die ich kenne und ich habe jemanden auf diesem Event vermisst. Und zwar Moritz. Ja, ich sehe, leider nicht im besten Zustand. Leider, leider. Ich habe dich vermisst, wo warst du? Ich war dieses Wochenende im Deckcheck, ist einfach meine Verletzung geschuldet. Da kann ich natürlich nicht rumlaufen, also ich judge nach wie vor. Heute halt nicht so sichtbar wie sonst immer. Was magst du lieber? Deckcheck oder Headjudge? Ähm, ich finde beides interessant. Beides sind natürlich wichtige Positionen innerhalb des DAF-Teams. Ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viel Headjudge, deswegen war es mal wieder sehr interessant, auf die also andere Seite des Turniers zu sehen. Eine gute Abwechslung. Auf alle Fälle. Aber wird man in Zukunft wieder das sehen? Also, ich habe den Schuh noch eine Weile, aber mal sehen. Mal sehen. Das macht auf jeden Fall Spaß. So, ich habe mich hier mal jemanden geschnappt und zwar. Uh, wie war das Event für dich? Uh, it was sehr nice. Uh, I mean, my goal for these events is to, uh, you know, do the profiles, records, uh, maybe play a couple of times in the one day one. Wir we'll werden well sehen, ob wir gut oder nicht. Uh, Aber ich meine, mean, es ist Day 2 jetzt, wir bekommen einige Videos von Top 8. Und später heute Abend werden wir nach Hause Danke sehr. Okay. Schönen Tag noch. Ich habe hier mal zwei bekannte Sichter geschnappt. Und zwar... Wie war das Event bisher? Fantastisch. Ja? ja. Lief gut? Atemberaubend. Auf jeden Fall. Mega viele Rogue Decks auch im feature Match gehabt. Deswegen, so konnte man sich nur wünschen. Jetzt gewinnt Sprite das ganze Ding. So hat man es auch absehen können. Ja. Das beste Deck. Gewinnt auch, verdient. Gute Spieler. Top! Top! Ich habe hier jemand ganz Besonderes gefunden. Was hast du geschafft? was hast du da? Ja, ich habe hier die erste von den neuen Preiskarten in Europa. Und ich habe die bei den Random Playoffs gewonnen. Und bin damit auch der Erste, der sie bekommen hat, weil sie zum ersten Mal rausgegeben wurde. Und dann durch das Main Event noch gespielt wird, ist das hier die aller allererste, die es jemals gab. Mega nice. Die richtig cool aus. Danke sehr. Okay, dritter Versuch. Okay. Möchtest du was zu sagen? Äh, ja, äh, Havniss, ich hasse dich. Äh, ich hasse t Telemans, Telemans ist Schmutz. Möchtest äh, äh, du noch jemanden grüßen? Äh. Danke. Event ist vorbei. Und vielleicht wisst ihr, wen ich gleich reinholen will. Er kam zu spät. Aber war dennoch pünktlich. <lacht> ja, wie lief das Haupt-Event? Äh, Haupt-Event war 3-3, hatte ich keinen Bock mehr. Okay, verstehe ich. Äh, ja. Hat dann gesagt, oh, machen wir noch ein Public-Event. Okay, bin ich 3-0 durchgegangen, erste Matte geholt. Day 2 dann nochmal ein Public-Event gemacht, wo man doppelte Punktzahl kriegt. Auch 4-0 gegangen. wir mir nochmal zwei Matten geholt: Oha, äh, eine Regio-Matte und äh, eine sehr coole äh, andere Matte. Und ja, also 7-0 Public, äh, 3-3 Main-Event, äh, da sieht man halt, wie lackbar das Game ist. Äh, YCS Storm, bist du dabei? Ja, definitiv. Wie wäre es einfach, nur Public-Events zu spielen? <lacht> also... Momentan vielleicht ja, aber allgemein, wenn es äh, die Ordeal of the Traveler wieder gibt, dann müssen sie äh, auf jeden Fall teilnehmen. Aber wie ist das Ach, eigentlich? Das ist nein. noch nichts angekündigt, ne? Nee, eigentlich theoretisch wäre das jetzt schon das vierte Event, wenn wir 2019-20-Saison äh, mitnehmen. Das waren drei ist das wäre jetzt die vierte theoretisch. Ja, aber ich glaube, das machen sie nicht, oder? Nee, also machen sie wenn, nicht? Nein, nein, nein. aber warte, wir haben doch jetzt auch schon ne? zwei. Das wäre ja. die dritte dann schon, ne? Äh, normalerweise ist es halt so, dass wir es pro Jahr machen. Und in diesem ja. Jahr hatten wir jetzt, das ist jetzt die erste, die nächste wäre die zweite erst. Ach so. Die machen das über ein Jahr und nicht über eine Saison normalerweise für die Ordeal. Müssen wir mal schauen, ob die Bock drauf haben. Sie sagen ja immer, ja, ich nicht. Es, es wäre cool, dann hätten ja. wir jetzt erst alles mitgenommen. Ja, also dafür würde ich es halt so, trotzdem mitspielen. Äh, mhm. Aber ansonsten Public Events lohnen sich schon ganz gut, glaube ich. <lacht> ja, glaube ich auch. Dann so. wünsche ich dir eine gute Heimfahrt. Danke. Und man sieht sich. Ja. So, und diesmal sage ich extra so, denn es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ihr seht hier, Peter mit ist da. Das Finale steht jetzt an. Ich fahre jetzt aber schon, äh, weil es ist echt noch ein gutes Stückchen nach Hause. Äh, vor allem mit Auto. Einfach halt ja, von hier eben weg. Dementsprechend. Verlasse ich jetzt hier die Venue. Aber viele da, viele die eben hier jetzt einfach gucken und dementsprechend das Finale genießen. Was kann ich abschließend sagen? Es war wieder eine ultra coole YCS. Ähm, es war, war super cool, spielerisch lief sogar auch gut. Sogar fast besser als erwartet. Ich bin übrigens am Ende, 129. geworden. Also ich bin sehr dankbar, dass es keinen top für 128 gab. Weil sonst wäre ich ganz knapp nicht drin gewesen, dementsprechend bei Top 64. Ganz entspannt, alles easy, äh, ist ganz gut. Kann ich mir zufrieden sein, auf jeden Fall. Und ja, viele, viele Gesichter gesehen, ähm, hat mega Spaß gemacht. Und ja, so ein Event ist immer krass, aber ist auch sehr anstrengend. Ich muss sagen, ich bin gut durch und freue mich jetzt auch wieder mal ausschlafen zu können. Denn das war heute überhaupt nicht drin. Die Rückreise erspare ich euch mal einfach. Und ich würde sagen, ich beende hiermit einfach den Vlog, weil ja, ist auch genug. Denkt dran, Leute, euch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.